Also so in etwa. Und dann können wir nämlich hier nämlich auch noch einen Beobachtungspunkt hinsetzen. Ja, jetzt haben wir hier ein schönes Gehege, mit dem wir, glaube ich, ganz gut arbeiten können. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, den Sichtbereich auf die Dinos, dann haben wir jetzt hier eine relativ große Fläche. Und sobald wir jetzt hier beim Gehege die Beobachtungsplattform hinstellen. Äh, und zwar an der Stelle hier, würde ich sagen. Dann sehen wir jetzt, ähm, gleich, zumindest wenn das fertig gebaut ist, wohin die Besucher denn schauen. Wenn sie die Dinos jetzt gleich betrachten. Und zwar. Jetzt ist sie fertig und wir sehen jetzt hier einen relativ großen Bereich hier vorne. Das heißt, unser Wasser äh, werden wir jetzt auch hier ungefähr hin platzieren. Das heißt, hier können unsere Tiere, also unsere Dinos dann auch gleich trinken. Und dann werden wir natürlich auch nochmal ein paar Futterstationen bauen hier im Gehege. Und zwar einmal die erweiterte Station für die Pflanzenfresser. An der Stelle und dann auch nochmal eine hier. Das heißt, sowohl vom Turm aus äh, als auch von dieser Plattform hier können dann jetzt die Dinos beobachtet werden, während sie fressen. So, und als erstes brauchen wir einen Oloro Titan. Den schauen wir uns doch direkt mal an. Wo haben wir ihn? Da, da, da. ist also. er. So, Daten sind erst nach dem ersten Brutvorgang verfügbar. Alles klar. Ähm, wir brüten den auch ganz normal, regulär, ohne Modifikation erstmal aus. Davon brauchen wir einen. Und wir brauchen noch einen Triceratops. Den können wir auch schon mal gleich ausbrüten. Wo haben wir den Triceratops? Zum Glück nach Alphabet sortiert. Ähm, hier haben wir den Triceratops. Den können wir auch einfach so der ist schon modifiziert gerade. Setzen wir die ganzen Gene mal einfach zurück. So. Und dann 32.000. Wir müssen noch ein bisschen, bisschen Geld müssen wir noch sparen. Also, ja, da müssen wir gleich mal gucken, was wir hier dann noch ähm, an Wald dran packen müssen. Aber ich würde mal fast dazu tendieren. Denn lebendig eigentlich? Okay, also ist dann so ein bisschen Gestrüpp hier einfach. Klippe. Okay, das sind dann nochmal andere, andere Pflanzen. Oh, ein bisschen Gras Und wie gesagt, dann kommt der Wald einfach hier oben mit hin. So ein bisschen. In diesem Bereich hier. Mal gucken, was die Dinos gleich sagen, wenn sie da sind was sie denn brauchen und so weiter und so fort. Gut, was wir aber auf jeden Fall wahrscheinlich brauchen, sind jetzt hier neue, ja, genau, wir brauchen auf jeden Fall neue Nahrung, neue Getränke, Einkaufsmöglichkeiten hier unten, Spaß hier unten auch und hier unten auch Toiletten. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Toiletten hier unten. So, direkt hier ran. Ja, der Weg sieht auch noch halbwegs okay aus. Gucken wir ob wir da noch mal ein bisschen was optimieren können. So, der erste Dino kann gleich freigelassen werden. Da kümmern wir uns doch gleich mal direkt drum. Und wir brauchen hier hinten natürlich jetzt auch noch mal wieder Strom. Haben wir aber gerade. Achso, fürs kleine Kraftwerk haben wir kein Geld. Ja, gut, okay. Das ist ja auch nicht wild. Ähm, ihr seht, ich teste mich mal ein bisschen. Äh, oder ich teste mal ein bisschen die größeren Umspannwerke. Ich glaube, hier können wir ihn ganz gut hin platzieren. So. Achso, hier, die beiden Dylos können wir freilassen. Alles klar. Haben wir da schon mal zwei neue? Und hier haben wir jetzt aber auch den Oloro Titan. Den lassen wir noch mal direkt frei. Ah, wunderbar. Okay, also wir haben zumindest genug Gras, genug Wald und genug Sumpf, das passt soweit also auch. Der ist jetzt gerade hier hier auf Futtersuche, ist aber gerade noch einsam, aber wir sollen ja genau dafür sorgen, dass wir die Mission hier erfüllen, so wie sie dargestellt ist. Gut, dann lassen wir den Triceratops auch nochmal direkt frei. Schönes Tier. Ist zufrieden und jetzt auf Futtersuche. Passt soweit also auch. Wir müssen nochmal vielleicht das eine Kraftwerk hier irgendwo neu starten. Hier hinten. So, und jetzt äh, brauchen wir noch ähm, einen weiteren Iceratops. Den können wir jetzt schon mal direkt ausbrüten. Und den Edmontosaurus, da können wir auch schon mal den Ersten uns schon mal holen. Da ist er. Die Gene setzen wir einfach wieder zurück. So, und dann wird der auch nochmal ausgebrütet. Und in dem Fall können wir glaube ich auch nochmal hier Ausbrütungstempo 3 nochmal installieren. Und nochmal eine Brutstättenkapazität hinzufügen. Und dann können wir nämlich gleich nochmal den nächsten Edmonto ausbrücken. Der Triceratops ähm, hat genug Gras, hat genug Wald. Ja, das sieht soweit gut aus. Passt also auch. Und äh, jetzt können wir uns hier nochmal... Ja, danke. Das äh, freut mich zu so, hören, wenn hier die Zahlen stimmen. Ah, wir bauen hier unten mal ein Restaurant, das gibt uns äh, vier Sterne beim Essen und drei beim Trinken. Äh, das sind natürlich dann auch sehr gute Werte, die nehmen wir natürlich gerne mit. Und ähm, packen das Ganze mal direkt hier ran. In der Hoffnung, dass der Weg dann auch gut aussieht, aber das ist okay. Das ist echt okay hier an der Stelle. So, ist das eine Kraftwerk immer noch? Immer noch ausgefallen? Ach ne, ist ein anderes Kraftwerk diesmal. Aha. So, Sondern repariert doch mal bitte das hier. Der nächste Dino kann freigelassen werden, der nächste Triceratops in dem Fall. Das können wir auch mal kurz überspringen, denn wir wollen jetzt gleich den Edmonto äh, freilassen. So, warten wir, bis der Triceratops rauskommt. So, in dem Restaurant äh, verkaufen wir dann einfach das Giganto-Steak für, äh, für 23 Dollar. So, das heißt also, wenn wir uns jetzt die Bewertung angucken, oh, wir haben hier schon eine, na, jetzt haben wir keine Nachfrage mehr. Sehr gut, Getränke. Eine geringe Nachfrage nach Getränken, okay. Interessant dachte, das würde jetzt hiermit abgedeckt werden. Grundsätzlich. Ähm Aber wir können ja hier durchaus nochmal eine Bar hinsetzen. Zum Beispiel an der Stelle hier. Schadet ja nicht. Ne? Wenn wir den Platz haben, warum nicht? So glätten wir das Ganze wieder ein bisschen, damit es wieder halbwegs vernünftig aussieht. Und vielleicht kriegen wir sogar hier oben dann noch die Beobachtungsplattform mit dazu. So, Monto, lass mir frei. Ja, nicht so schüchtern, komm ruhig raus, keine Angst, mein kleiner. Ja, guten Morgen. Ist wahrscheinlich gerade aufgewacht der kleine. auf Futtersuche und zufrieden. Ja, dann haben wir wohl alles richtig gemacht an der Stelle. Gut, wir brauchen noch ähm, den nächsten Edmonto, den wir rauslassen können. Und ich glaube, dann brauchen wir noch den Dracorex dreimal. Sieht aber soweit wie gesagt ganz gut aus. Okay, den Edmonto haben wir jetzt auch. Jetzt holen wir noch dreimal den Dracorex. Da haben wir ihn. Den nur modifizieren, setzen wir auch wieder zurück, die ganzen Gene. Ausbrüten. Ausbrüten. Und ein drittes Mal ausbrüten. Das Einzige, was mich wundert, ist der äh, Oloro-Titan, der eigentlich noch jemand weiteres braucht. Der ist nämlich einsam gerade. Aber schauen wir erstmal. Wenn wir die Mission fertig haben, äh, vielleicht können wir uns ja noch jemanden dazu holen für den. Jetzt gucken wir nochmal auf die Getränke. Ah, keine Nachfrage mehr nach den Getränken. Äh, wir brauchen aber auf jeden Fall nochmal Einkaufsmöglichkeiten. Der Laden hier vielleicht voll? Nee. Reinierladen ist nicht voll. 315 von 435. Wir stocken das Personal hier mal ein bisschen auf. Vielleicht hilft das ja gleich schon, bei der Beobachtungsplattform. Ah ja, jetzt haben wir wieder die Nachfrage nach unten gedrückt, aber wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal Einkaufsmöglichkeiten. So viel steht schon mal fest. Wir lassen aber erstmal den Dracorex hier äh, frei. Da kommt der. Ganz klein und schüchtern. Ja, komm. Das ist dein neues Zuhause hier. Ja, da wir ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Schreien, der Kleine. So. Und jetzt lassen wir die anderen beiden auch nochmal direkt raus. Sehr gut. Und dann haben wir die Mission, glaube ich, gleich erfüllt. Ich würde aber sagen, äh, wir holen uns dann gleich noch mal einen Orlo, also noch mal einen von den Orlo-Titanen. Hier. orlo roh titan so. Ich will brüten ihn einfach direkt mal aus, weil der eine war ja einsam und das, das wollen wir eigentlich nicht, dass der einsam ist, Na? Der soll ja nicht einsam bleiben. So, hier steppt jetzt ordentlich der Bär auch natürlich. Ähm, und wir hatten eben gerade gesagt, wir brauchen noch mehr Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, wir gucken mal eben hier. Ähm, bei den Gästen. Hier gibt es den. Gut. Jetzt, wo Dr. Dua bekommen hat, was sie wollte, kümmern wir uns um meine Pläne. Oh nein. Ich brauche Daten darüber, wie diese Spezies mit Raubsauriern zurechtkommt. Bringen Sie etwas ins Gehege. Ich will Gewalt sehen. Oh nein, Dr. Wu will Gewalt sehen. Einmal. Und sie kennt kein Mitgefühl. Oh oh. So, wir wollen auf jeden Fall erstmal den Kleiderladen. Ne, wir, wir kümmern uns gleich darum, dass die Dinosaurier hier noch ein Raubtier reinkriegen. So, also wir sollen in meinem Hammond-Entwicklungslabor den Baryonyx freilassen und äh, wir müssen sicherstellen, dass die alle Missionsrelevanten, die uns auch jetzt zusammen untergebracht sind. Yay, okay. Dann holen wir uns den noch mal ein. Wo ist er denn? Hier ist der Baryonyx. Ach der ist zu teuer. Okay, das Genom können wir noch modifizieren. Wir setzen die Gene mal zurück. So, jetzt können wir ihn ausbrüten. Machen wir es so einfach mal direkt. So, dann gucken wir mal. Der Kleiderladen müsste dann eigentlich auch gleich soweit funktionieren. Wir gucken, verkaufen mal Dino Overworlds für 22. Na, ja, beziehungsweise machen wir 23 hier. Ja. So. Der Onoru Titan ist da, den können wir auch rauslassen. Sehr gut. Der eine nämlich auch nicht mehr alleine. Ja, der ist jetzt nämlich nicht mehr einsam, sondern müsste jetzt ja gleich sehen, dass er einen, dass er einen Freund hat. Guck der da, mal da oder war ein aus der oberkreide Zumindest steht das in Dr. Duas Aufzeichnungen. Hm, nun, Schnabeltiere haben meiner Meinung nichts mit Schwänen gemein. <lacht> Ja, aber der kann jetzt nicht mehr einsam sein. Hör auf, einsam zu sein. Du sozialisierst dich gerade. Ja. Wollt ihr jetzt Freunde werden? Nicht. Nee? Doch.